Eismann ist da, Asa ist da mit Eis. Asa gibt aus. Aber Doch, ich bin doch gut dabei. Ja? Sag es mal bitte, der Hasamu ist immer flott. Ja, nicht ja, so. Das ist ne? ja schon, ne? Das hat man doch gerade. Himbeer und Babbelgast. Ja. Himbeer und Babbelgast. Ich habe noch gesehen, äh, WM 2006, was äh, das in Land bewegt hat. So etwas habe ich noch nie erlebt. Und muss schöner wäre es, einfach das wieder zu bekommen, dass wir einfach hier mal einfach zeigen können, was für ein Land wir sind, was wir präsentieren können. Das ist halt Motivation, Genugheit, um das herzubekommen. Schweden <lacht> ist. Äh Vanille, bubble. This make